Wir werden sehen. Heutige Thema ist Fehler. Ich muss sagen, äh, Wabi Sabi natürlich auf Japanisch. <lacht> diese, ihr kennt diese imperfekten Tassen. Extrem teuer. Ja. Oder die Wälder mit den Bäumen. Also die, die Schönheit, in diesen Krummbäumen zu sehen, Charakter. Ich habe äh, als Geschäftsführer hab ich ein paar Lebensläufe natürlich gesehen. Und die sind alle wie die... Man muss das ja machen kann ich sagen, ja, und die fünf Jahre war ich im Knast und dann kommt es ja nicht so gut an. Also die Schönheit in, in den Schrammen, die man im Leben gekriegt hat, ich finde das enorm wichtig. Also Charles Bukowski, der trinkende Schriftsteller der hat, soweit ich das noch erinnere, auch gesagt, ihr spinnt alle. Wenn ihr nicht Fehler machen würdet, würdet ihr überhaupt nicht weiterlernen. Stimmt. Also ihr merkt, der Kreis wird riesig, jetzt wird er noch größer. Ich muss an die, die ersten Berichterstattungen von dem SpaceX, Elon Musk, denken. Wo die ganze Presse immer geschrieben hat, wow, und jetzt ist es abgestürzt. Das war ein Versuchsraumschiff, das sollte abstürzen, das sollte ein Fehler sein, das ist, das ist die Iterationsfolge, das kennt man gar nicht, weil die anderen Ingenieure machen immer ohne Fehler, also die Schönheit in Fehlern, also sich selber auch anzunehmen, natürlich diese Fehler bei dem Raumschiff zum Beispiel sind ja in einem Rahmen, in einem erwartbaren Rahmen. Es ist klar, alles evakuiert und so, dass da nicht Leute bei zu Schaden kommen. Aber das Gerät lieber im Versuch zu Schaden kommt, als nachher in der Realität. Also im, im realen Einsatz mit Astronauten drauf oder sowas. Das wird dann auch fehlerresistenter, die ganze Entwicklung. Und das Leben auch, also wenn ich mir genehmige, ähm, also ich kann zum Beispiel schnelle Läufe, kann ich nicht gut äh, und es gibt dann irgendwann auch so ein, so ein Überklapp, wo man sagt, so mit langsam komme ich nicht weiter, ich muss jetzt einfach mal spielen und dann die Fehler zuzulassen, und einfach egal, wieder die positive Verstärkung, zu, oh das war gut, wie ist das gekommen? Das ist ja interessant, ja, noch mal, gar nicht gut, hm? ja. Fehler. Ab und zu Fehler Weil es stirbt niemand daran, wenn ich jetzt versuche, diesen Lauf zu machen, der, der nicht gut war. Das ist Egal. Ja. Und das ist, also ich weiß es nicht, wo das in den buddhistischen Schriften steht, aber es hat in Japan, also eingeprägt in die Kultur über die Jahrtausende, das ist ja ein Jahrtausend 300 Jahre ist, glaube ich, Buddhismus in Japan. Ist eben wirklich dann in die Kultur da drin, dass man sagt, eine, eine Tasse hat von Anfang an schon einen Riss. Ist immanent. Die muss irgendwann kaputt gehen. Irgendwann. Also die hat jetzt, obwohl sie perfekt aussieht, bereits den Riss. Das bedeutet, ich benutze sie, als ob es ihre letzte Benutzung wäre und das ist bei den etwas unförmigen Tassen so, das sind Unikate und manchmal kann man aus diesen Unförmigkeiten auch rausfinden, was der Meister gemacht hat oder was ihm nicht geglückt ist, es hat einen eigenen Charakter. Also versucht eine freundlich aufmerksame und gelassene Haltung euch selbst gegenüber euren eigenen Imperfektionen zu kultivieren, weil nur so lernt ihr was. Also diesen inneren Kritiker freundlich, freundlich zur Ruhe kommen lassen. Und das überdeckt nicht schmerzen ne? also das heißt nicht schmerz übergehen im gegenteil sondern eben so ein schmerz ist die anmeldung da ist irgendwas nicht in ordnung also bin ich da freundlich mit ne? und dann wird es besser das ist der, der körper der schreit um hilfe ne? was wir ne? weg weg weg weg pille ne? nein ne? der schreit um hilfe dann bin ich freundlich Sag, Oh, wie kannst du besser werden? Was kann ich tun, Gutes dir tun? Und dann wird es auch besser. Das ist das Strange. Mit all diesen Imperfektionen, mit der Stimme noch genauer gucken, noch genauer hören. Kopfhörer aufsetzen. Also spielerisch, damit sie wirklich dahin gucken. Kann ich nur sagen. Jetzt sitzen wir imperfekt 20 Minuten rum. Ich erzähle nichts, aber seid freundlich mit euch und zum Schluss ein hoher Ton, 30 Sekunden vorm Ende, ist der Zeitpunkt, um sich selber zu fragen, wie geht es mir jetzt, okay? Und wie immer, also wenn ihr merkt, euch ist zu kalt, krapscht euch irgendwas, was euch noch wärmer hält. Und wenn ihr merkt, es ist gefährlich, ich werde krank, aufstehen, nach Hause gehen. Ne? Niemand ist böse. Oder fragt nach mehr. Habe ich noch was? Brauchst du noch was? Nicht? Okay. Ich muss eine Frage stellen. <lacht> zu warm, zu kalt? Zu warm! Ja. Das ist ein Ziel, habe ich von gesprochen. Wenn man es überzieht mit dem dreifachen Wärmer, und diese drei nassen Decken am Bergsee durchtrocknet <lacht> wird einem zu warm. Nee, ernsthaft, noch irgendeine Frage? Ah, okay. Ich warte darauf, dass wir so zusammen in so hohem Schnee sitzen. <lacht> nee, ich bin gespannt auch. Auf mich selber auch, wie lange ich das mit dem, also die ähm, normal Qigong, ich glaube, das machen wir schon bis Ende November, auch dann unter der Laterne, ne? ich, ich, also ich mache das auf jeden Fall, ne? zur Not auch alleine, ich hoffe ihr kommt dann trotzdem, ja. ne? aber das mit dem Rumsitzen wird irgendwann ziemlich Tinswertig. ja. Ich will ja auch nicht, dass, dass ihr Blasenentzündung kriegt oder irgendwas. Das muss nicht sein. Okay, dann Sadu. Sadu. Sadu. Wunderbar. Bis zum nächsten Mal.